Hi, ich bin Maurice Sebel und für mich ist das Züchten eine super Abwechslung zum Sprengsport. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hallo Justin, hallo Maurice. Schön, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Herzlich willkommen, Henna. Ein klein wenig anmaßend ist es, glaube ich, dass ich mich jetzt hier mit, mit fremden Federn schmücke, obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, ich muss sagen, es steht mir ganz gut, ähm, aber trotzdem, ich wollte mich wenigstens einmal, einmal fühlen wie so ein richtiger Teppel. In die Fußstapfen zu treten von Herrn Papa, der auch mit 21 Jahren schon Weltcup gegangen ist, der Mannschaftsvize-Weltmeister war, das ist, so ein, das ist so ein richtiges Brett, glaube ich. Und damit wir uns vielleicht anfänglich so ein bisschen einmal so ein bisschen das Gefühl dafür holen können, wie das vielleicht war damals, finde ich es schön, wenn wir mit ein paar Bildern anfangen könnten, mit einem Pferd, was mir noch mal so besonders am Herzen liegt, weil es meine Jugend fast so ein bisschen begleitet hat und das ist Radiator. So. Das ist schon ein paar Jährchen her, so wie es aussieht. Im ne? ähm, Hindernisse haben sich auch schon ein bisschen verändert, ne? Von ja, ein bisschen. Ich glaube, es ist alles ein bisschen luftiger geworden. Die Reithelme haben sich auch, glaube ich, am meisten noch verändert. Ich glaube, Radi Radiator war schon ein richtig geiles Pferd. Ich glaube, es gab noch ein Bild, da habe ich ihn sogar zu Hause mal geritten. Ich glaube, da war ich vielleicht sechs oder sieben, da saß ich mal so einmal ganz kurz drauf. Aber so lange ist schon her. Früher haben wir das mal ganz oft gemacht. Da haben wir ja. auch mal uns ins Wohnzimmer gesetzt und so richtig alte Videos rausgesucht. Haben wir jetzt echt lange nicht mehr gemacht. Aber haben wir letzte Woche noch gesagt, das müssen wir unbedingt mal wieder machen. Weil irgendwie, oh, die Kaffe ist auch hier runtergefallen. Was für eine Art ist es, die Papa René ähm, zu was Besonderem gemacht hat? Ich glaube, das, das Größte ist ein Perfektionist. Also das, ist das erste er ist, Wort, was mir gerade eingefallen ja, ist. Das ist eigentlich das Erste, was man sagen kann. Er, so halb perfekt gibt es nicht. Alles muss hundertprozentig sein und ich glaube, das zeichnet ihn aus, auch im Training und ähm, dass er bei uns in jungen Jahren schon darauf geachtet hat, wie wir reiten. Ich glaube, deswegen waren wir auch früh erfolgreich. Ein Hengst ist ähm, mit dem Hause Tebbel ganz besonders verbunden, weil er dann am Ende auch ähm, 2012 mit ähm, diese, ähm, die Hengststation mitgegründet hat. Das war ähm, Light On. Ähm, was sind so die alten Erinnerungen? Das war eigentlich immer so das Aushängeschild von unserer von unseren Hengsten und dann durfte ich einen Marathonier reiten. Das war das erste Mal in Gerde, glaube ich, eine der l habe ich ihn geritten. Ja, und dann weiter mit Papa von Youngster Tour bis zum Großpreis von Aachen oder Ersatz für Olympiade. Doch, das war schon Hengst, der unsere Kindheit und Jugend mitverfolgt hat. Radiator war noch ein bisschen zu früh, da waren wir noch zu klein. Aber so on, von klein auf bis zu Aachen verfolgen ist schon interessant. So interessant, dass wir jetzt zu ihm gehen? Ja, machen wir. So, jetzt holen wir uns den Gentleman. Liebt er das so auf dem, auf dem Paddock? Ist das so sein Ding? So ein bisschen sein, sein Reich überwachen? Ja, jetzt ist, ist er nach seinem erfolgreichen Sportleben, äh, ist das jetzt sein, sein Rentnerleben. Ne? In der Decksaison ähm, deckt er natürlich morgens in der Regel einmal und dann kann er den Rest hier ein bisschen auf dem Paddock chillen. Und, ge bisschen, und genießt das. Ja, das, das mag er eigentlich gerne. Und, das kann er auch gut, also vom Charakter her ist das echt äh, ein Traum. Also was, man, was, so man besonders, was man besonders einfach sieht, erst mal, wenn man wieder den direkten Kontakt hat, das ist ja ein Bild von einem Pferd auch. Ne? Ist ja wirklich diese Ausstrahlung, hat diese Aura, die er hat, ähm, ist, schon, ist schon was Besonderes. Ja, also er ist wirklich bildschön und hat äh, sich auch super weitervererbt. Also das hat er echt alles weitergegeben, was er hat. Und ähm, auch die Lightstar von Justine ist ja auch ein Light-On. Also das ist ja auch ein Traum, wie, das, wie der aussieht und ja. Macht schöne Fohlen auch. Maurice, jetzt hast du die, die, ja, diese Gabe von deinem Vater geerbt, ähm, sportlich. Jetzt geht es noch weiter. Jetzt hast du diese Leidenschaft zur Zucht. Wann hast du das entdeckt, dass du da auch ähm, in die Fußstapfen von Papa trittst? Ziemlich früh schon. Also mir hat das immer richtig Spaß gemacht, junge Pferde zu haben und äh, auch Fohlen zu kaufen. Und ja, das haben wir ziemlich früh angefangen. Immer noch führen wir es jetzt noch weiter und ja, es macht einfach echt Spaß, die jungen Pferde von jung an zu sehen. Ne? Verschiedene Generationen an Pferden leben nicht nur hier unter einem Dach, sondern eben auch an Menschen. Der Chef ist nun mal eben René. Ähm, René, zu deinem Sohn, hast du da so die Parallelen, wo du sagst, meine Güte, die erkenne ich ganz, ganz deutlich, dass wie er reagiert, wie er manchmal ist, das ist so ein bisschen ähm, wie bei mir selber auch? Ja, in erster Linie merke ich das äh, teilweise am Reiten, wenn es äh, so Nationenpreise und so, dann sehe ich schon viele Parallelen zu mir. Und äh, dass, wenn er so aus dem Parcours kommt und man ihn dann direkt anspricht, reagiert er auch manchmal so ein bisschen wie ich früher, auch so ein bisschen kratzig. Manchmal, ich konnte das auch nicht haben, wenn man mich direkt vollgetextet hat. Gab es so Momente, wo du besonders stolz auf ihn warst? Ja, gab es mehrere Momente, sage ich mal. Ne? An dem, wo ich mich am meisten an erinnern kann, zuletzt war der Aachen. Die beiden doppel null -Runde, das war richtig hammermäßig und das war so das, was am meisten äh, hängen geblieben ist, jetzt, sag ich mal so. Es gibt so Eigenschaften, Attribute an ihm, wo du sagst, meine Goethe, boah, die hat er glücklicherweise mitbekommen, die habe ich leider nicht. Ja, er kann super mit Leuten umgehen sieht immer, <lacht> und sieht immer nett aus. <lacht> Maurice, mit den Ponys fing damals alles an. Welches Pony war es? das ähm, für dich so ein bisschen das, ja, entscheidende Pony war? Ja, ich glaube, das ist ganz klar Giovanni. Er hat sich erst als ein bisschen schwieriger Fall herausgestellt. Mit bin ich direkt mal auf dem ersten Turnier im Arspring ausgeschieden. Und, ähm, ja, irgendwann hat es einfach dann einen Klick gemacht. Und dann war auf meiner Seite. Und dann war mit Zweiter auf Euro, zweimal Deutscher Meister. Und das war, ja, ein wahnsinniges Pony. Den als Großpferd nochmal, das wäre ja, ein Traum. Welches Großpferd? Ähm, gab dir die größte Herausforderung? Es fing an mit Cooper, glaube ich. Der war erst mit Papa erfolgreich und dann habe ich ihn zwischendurch immer mal übernommen. Und äh, ja, Die ersten Turniere waren immer sehr, relativ schwierig, die musste man kennen. Der war sehr, sehr triebig, sage ich mal so. musste genau wissen, wie man ihn hinreitet. Dann haben wir äh, zum mal für die Euro qualifiziert. Das Turnier vor der Euro hat er glaube ich sogar noch einmal genickt, weil wieder irgendwas unstimmbar war. Aber dann haben wir uns in den zwei Wochen oder drei Wochen so gut zusammengefunden, Dann sind wir sogar Europameister geworden. Welcher Triumph schmeckte für dich am süßesten? Junioren-Junge-Reiterzeit war eine super Zeit für mich. Wir haben viele Medaillen gewonnen, super schöne Zeit gehabt. Jetzt natürlich bei den Senioren zweimal Aachen, weil es in Deutschland war. Aachen, das Turnier überhaupt. Ich glaube da guckt man in der jetzigen Zeit am liebsten darauf zurück. Das war schon was ganz Besonderes. Jetzt steigt natürlich in ihm, gibt auch schon diese Anspannung. Nämlich es geschafft zu haben, zweimal null zu bleiben im Nationenpreis. Im heimischen Nationenpreis. In Aachen. Ja, erstmal Mal in Aachen. Als, ich weiß nicht, 22 war ich. Wenn man reinreitet, ähm, wird man bejubelt. Ähm, als Deutscher natürlich da in Deutschland den Nationpreis, den größten, den es eigentlich gibt. Und dann, sobald man anfängt, hört man eine Stecknadel fallen und dann denkst du auch so, oh, jetzt äh, besser passiert mal nichts. <lacht> da hat man noch ein bisschen Glück. Da ist ein Sprung drei, sehr vorsichtig, Sprung noch, sogar noch eingefußt. Und dann kam die Dreifache. Aber ich weiß nicht, irgendwie wurde ich da gar nicht nervös. Ich hab, wurde ich eher ruhiger, weil ich kannte ihn schon so gut und wusste, jetzt ist er richtig vorsichtig. Jetzt ist er an jetzt will er kämpfen und dann äh, ja also nervös darf man da am besten gar nicht werden weil sonst äh, vergisst man alles was der Plan ist versuchen die Nerven bei zu halten das Schlimmste ist natürlich dass es abends mhm. so und dann stehst du morgens auf und das erste Mal reist, denkst du ach du Scheiße heute Abend 13 Nation von Aachen <lacht> ja und dann ja wenn es losgeht dann ist man eh im Tunnelblick und ist fokussiert man spricht den Parcours ganz genau und dann hofft man dass es so läuft wie man sich es vornimmt dann kommen noch kommen so diese letzten Sprünge. Ähm, ist es noch so, dass man sagt, meine Güte, jetzt nur noch den einen und dann Ja, also vor allen Dingen auf einer letzten Runde nach dem doppel zum letzten Steilsprung denkst du immer noch null, immer noch null, jetzt irgendwas, jetzt irgendwie über den letzten rüberkommen und dann, ja, ist die Freude natürlich. Der ganze Druck fällt ab und ähm, nach der ersten Runde, wo ich Null war, wollte meine Mutter mich schon umarmen und hat sich gefreut und alles. ist so, ruhig, da kommt noch eine Runde. Wenn jetzt die zweite Runde nicht läuft, bringt mir die erste Runde auch nicht viel. Aber dass es dann so läuft, ja, das war einfach unbeschreiblich. Ja, ich habe ganz lange Fußball gespielt. Das war immer von klein an auch ein Traum oder hat mir richtig Spaß gemacht. Bis 20 oder 19 habe ich noch richtig im Verein gespielt, der ist gegenüber bei uns. Und äh, ja, das macht mir Spaß, hat, war eine super Abwechslung. Und ähm, wie gut du wirklich warst, darüber brauchen wir beiden gar nicht zu debattieren, sondern das kann im Endeffekt nur einer uns richtig schildern. Und das ist sein damaliger Trainer. Und den haben wir tatsächlich auch mal zu Wort kommen lassen. Echt? Und, ja, oh Gott. Und das, wollen wir, und das wollen wir uns jetzt mal einmal anhören, was der zu ja. sagen hat. Oh also, Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Der hat schon damals ähm, die Gegenspieler teilweise wie Hürden stehen lassen. Aber nur halt das größte Problem, die größte Hürde war dann schon das Tor. Für einen selbsternannten Torjäger, naja, ne, mit den Augenzwinkern. Hi Maurice, also wenn du irgendwann mal von deinem hohen Ross runterkommst, hier stehen dir die Türen jederzeit offen, meld dich einfach, ja? Das hoffen wir nicht, Das hoffen wir nicht, sondern wir hoffen, dass es, dass es, weiter, dass es weiter bei der Reiterei bleibt und so weiter geht. Das und so denke Papa und ich haben uns jetzt mal ein neues Hobby angeschafft oder angelacht. Äh, jetzt wir, sind wir mal ein bisschen in die Fischzucht oder in die Fische reingegangen. Wir haben uns einen koi gebaut. Ja, jetzt mal was ganz anderes. Sehr entspannt. Wenn so lange alles läuft, sieht es auch gut aus. Und ja, das probieren wir jetzt mal ein bisschen aus. Ähm, lasst ihr die auch springen gelegentlich? Nee, besser nicht, weil der springt <lacht> hat direkt nebenbei. Wir hatten mal einen, der ist die ganze Zeit gesprungen. Das war nicht so lustig, das fanden die Pferde nicht so gut. Das war okay. ähm, aber Erstmal hoffe ich, dass es äh, Unterschurfische bleiben, die nicht anfangen zu springen. Deine Schwester Stine ist vier Jahre ich, jünger. Ungefähr. Ja. Und wo siehst du Ähnlichkeiten? Wir sind sehr nervenstark, glaube ich. Wir können uns beide super konzentrieren auf die eine Sache, sind sehr zielstrebig. Wenn ein Championat einsteht, ähm, versuchen wir beide unser Bestes zu geben. Fürs Team, für die Einzelwertung und ich glaube Stine macht auch aus, dass sie für Mädchen in jungen Jahren sehr selbstbewusst ist und ähm, ja, dass er auch im Parcours immer wieder zeigt. Wenn man sich so ein bisschen mehr mit Familie Tebbel beschäftigt, das ist dieser unglaubliche Familienzusammenhalt, der da einfach immer besteht, nicht nur zwischen dir und Stine, sondern im Endeffekt dieser ganzen Familie. Wie bekommt man das eigentlich so hin? Ja, ich glaube, wir sind glaube ich schon richtig stark als Familie. Das sieht man in jungen Jahren an unseren Erfolgen, dass Papa uns immer super trainiert hat. Das ist nicht immer einfach, klar, mit der Familie oder mit deinem eigenen Vater als Vater und Trainer. Aber ich glaube, ich hätte mir niemals einen besseren Trainer vorstellen können. Auch mit Mama im Hintergrund, die, wenn es mal nicht so gut läuft, immer für uns da ist. Und das ist einfach wichtig. Und Mein, mein Tipp ist, auch mal an die auf die Eltern hören, auch wenn es ab und zu mal schwer fällt aber sind halt älter, haben mehr Erfahrung und ähm, ja, da einfach mal zusammenhalten und nicht direkt aufgeben, wenn irgendeine Kleinigkeit mal nicht so funktioniert. Im Juni hast du den Grundstein gelegt für die eigene Familie und ähm, hast ähm, Friederike geheiratet. Wie war das, als du den Antrag gemacht hast? Weißt, hast du es noch im Hinterkopf, ähm, die, die Antwort, die da war? Hast du es hast im Endeffekt gedacht, so wird die Antwort sein? Die Antwort war zum Glück ja, sonst äh, wäre es schwierig geworden. Hey, war nee. jetzt ein anderes Thema? Ähm, ja, das war natürlich ein ganz aufregender Moment. Äh, lange geplant vorher. Und äh, die Antwort fiel zum Glück so aus, wie ich mir sie vorgestellt hatte. Wir hatten einen super schönen Tag bei Ihnen, Eltern zu Hause im Garten. War wunderschön. Und ja, ich hoffe, es geht so weiter, wie es läuft. Jetzt ist äh, Fritzi zum Glück, sage ich einfach mal, Dressurreiterin Auf und, nicht, jeden Fall. und nicht Springreiterin. Ich kannte mich im Dressursport, glaube ich, vorher, ja, ich will nicht sagen eine 6, aber eine 5 war es bestimmt aus. Und äh, ja, das wird jetzt immer besser. Und äh, jetzt wollen wir natürlich den ultimativen Beweis haben und nicht mit springenden Dressurpferden, sondern mit Maurice und langen Bügeln. Da freuen wir uns jetzt drauf. Ja. Dein Buddy? Ja. Ist das so ein bisschen, genau. ist das so ein bisschen wie, wie, dein, wie dein Buddy, dein Kumpel? Ja, auf jeden Fall. Also, Chaco und ich, wir sind schon äh, seit vier Jahren reite ich ihn. Auf Körung war ich mit ihm. Als Hohlen habe ich ihn gesehen. Und er äh, ist eigentlich schon mein Liebling, weil er hat mir ja, die zwei Siege in Aachen geschenkt. Ich war auf Euro mit ihm. Und ja, schon was Besonderes. Hat schon ganz starke Nachkommen im Endeffekt gebracht, also ja. da, da dürfen wir uns drauf freuen. Was wir jetzt noch unbedingt müssen, ist, dass wir die Göttergattin auf jeden Fall nochmal befragen müssen, inwieweit sie denn jetzt einfach auch, nachdem wir gesagt haben, wie das beurteilt wird intern. Fritzi, warst du denn zufrieden mit deinem Mann? Klar, das sieht doch immer schön aus, wenn er reitet. Muss ja jetzt sagen. Also ich kann mir, ich kann mir das auch vorstellen, dass es eigentlich immer so ist ne, mit dem, ne, dass du recht, recht zufrieden bist generell mit ihm. Doch, ich habe nicht so viel zu meckern. Du hast, du hast nicht so viel zu meckern. Eine Frage brennt mir natürlich noch auf den, auf den Nägeln. Und zwar ohne irgendein Gerücht in die Welt setzen zu wollen. Ich weiß von nichts, aber trotzdem, was wäre, wenn es einen kleinen Maurice geben würde? Würdest du, würdest du viele Sachen ähnlich machen, wie du in deinem Leben erfahren hast, oder würdest du noch ein paar Sachen anders machen, Maurice? Mmh, ne, ich würde eigentlich erstmal so ziemlich das alles so machen, wie ich das hatte. Vielleicht kann er sich ein bisschen mehr auf Schule konzentrieren als ich, weil das war nicht so mein Ding. Ja. Da war ich nicht so der Fan von. Aber ähm, ich glaube, erstmal mit Ponys anfangen ist wichtig. Ponyzeit ein mitzunehmen. Ich hoffe, dass er Springreiter wird, weil das bei uns ja noch 50-50. Ich würde sagen, das wird noch mal diskutiert. <lacht> Ist es, wenn es ein Mädchen wird, wenn es ein Mädchen wird, wird es Dann wird es Dressurreiter. Wir Springen gerne dann bei den Jungs, aber das Mädchen das hat ja vielleicht auch, auch Lust, Dressur zu reiten. Wir dürfen, das wir, sprechen wir, wir dann. Sagen, wir, wir dürfen gespannt sein, wenn es da ist. Ähm, wir drücken euch auf jeden Fall weiterhin ganz, ganz fest die Daumen. Ähm, großartig. Das war im Übrigen jetzt erst einmal die erste Sendung. Da haben wir uns natürlich erst einmal um Maurice gekümmert. Ähm, zweite Sendung wird mindestens genauso interessant. Dann steht nämlich nicht Maurice im Vordergrund, sondern seine Schwester Stine.